Das ist die Kaninchenklage, wo es Kaninchen gibt, aber das ist nicht immer gesagt. Jede Klage reagiert der Fuchs, auch wenn es keine Kaninchen gibt. Dann, wenn man den Fuchs sieht, wieder rumdrehen, dann hat man das Mauspfeifchen zur Verfügung.